Ich komme aus Afghanistan und ich bin sehr froh, dass ich in Deutschland bin und lernen konnte, wie die Kunststoff entstehen und wie die Arbeit organisiert ist und wie die ganzen technischen Abläufe sind. Wenn ich mir mal die Maschine angucke, wie groß die überhaupt ist und dass man die im Thema einfach im Griff haben kann, ist schon Wahnsinn. Und wenn man dann nochmal sieht, den Kunststoff, den wir hier fahren, also produzieren, die Folie dann, in wie vielen Gegenständen sich das eigentlich widerspiegelt. Zum Beispiel in Fensterfolie, Teichfolie, Poolfolie, ist schon Wahnsinn. <Musik> Ich bin froh, dass ich als Maschinenführer eine sichere Stelle mit Verantwortung habe und dass ich eine Perspektive zur Weiterbildung habe.